Das Licht wird sich seinen Weg bahnen. Vielleicht hältst auch du Ausschau nach neuen Horizonten. Ich habe das Gefühl, dass jetzt bei vielen Menschen gerade eine starke Umorientierung stattfindet. Das merke ich in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, aber auch darüber hinaus, was global so alles geschieht. Ein anderer Teil an Menschen hingegen will am alten und unlebendigen noch um jeden Preis festhalten lässt sich blenden, eilt lieber kurzweiligen Vergnügungen hinterher, anstatt nach wahrem, tiefen Glück zu streben. Und wieder andere strampeln, weil sie sich wie in einem Netz gefangen fühlen, anstatt die Fäden selber in die Hand zu nehmen. Ich spüre, dass jetzt die Zeit reif ist, mehr und mehr bei sich selbst anzukommen, Frieden mit sich selbst zu finden und auch den eigenen echten Gefühlen und Bedürfnissen mehr Raum zu geben, anstelle immer nur den fremden Ansprüchen und Erwartungen anderer gerecht zu werden und hinterherzueifern. Auch ich bin auf dem Weg, und einige Stufen dieses Prozesses darf auch ich noch annehmen. Ich sehe aber auch Hoffnung am Horizont, dass sich jetzt echt vieles zum Guten verändern wird eine umfassende Transformation bei den Menschen und in der Welt, so wie die Raupe, die sich zum wunderschönen Schmetterling verwandelt. Das Jahr 2018 habe ich schon als solch einen Umwälzungsprozess wahrgenommen und dass 2019 ein Umschwung, ein Aufstieg sich manifestieren darf. Das alte Denken liegt mittlerweile in den letzten Zügen versucht, die alte Fassade auf Biegen und Brechen noch aufrechtzuhalten. Aber auch diese Menschen können nicht mehr. Es ist nur noch ein kompensatorisches Umverteilen, bis die Fassade bricht. Die hellen Impulse in dieser Welt, also alle Menschen, die ihr urinnerstes reines Menschenherz noch nicht vollends aufgegeben haben, dürfen jetzt vorsichtig ihren Kopf und ihre Fühler wieder ausstrecken sich aus der Deckung heraus empor erheben und das Licht in diese noch dunkle Welt erstrahlen. Im Gegensatz zum alten Denken ist das neue Erstrahlen aber kein Wettbewerb, kein Konkurrenzkampf, sondern vielmehr ein sich gegenseitiges Erheben, Ermutigen und Wertschätzen. Dieser neue Impuls an lichtvollen Menschen wird sich zu einem Bewusstseinsnetz ausbreiten und die Basis bilden, für ein neues Gesellschaftswesen, das auf gegenseitigem Respekt, Freiheit und Menschlichkeit als seine Grundpfeiler aufbaut. Viele Menschen sind heute jedoch noch am Zweifeln, ob sie schon würdig genug sind, an diesem Lichtnetz teilzuhaben, weil vielleicht ihr eigenes, reines Herz aus Kindertagen im Laufe ihres Lebens immer wieder in den Abgrund geworfen wurde. Doch ich kann euch mit Gewissheit sagen, Solange ein Individuum auch nur einen Funken Leid empfinden kann, ist hinter dem Panzer aus Verstand und Konzepten noch ein mitfühlendes, reines Herz verborgen. Letztendlich sind diese Panzer jedoch nur die versteinerte und leblose Erinnerung an schmerzliche Beschneidungen aus vergangenen Kindertagen, die das letzte Fünkchen inneres Licht, innere Seelenessenz behüten und verteidigen wollen. Auf unseren Energiekörper übertragen sind Teile davon so sehr in Mitleidenschaft geraten, dass kein Prana, also keine Vitalität, Lebenskraft mehr durch sie hindurchfließen kann und die letzten noch gesunden, lebendigen Energiekanälchen, Nadis, ein einsames Dasein getrennt von vielen anderen herzensguten Seelen fristen müssen. Doch die Heilung dort wieder heraus sieht eine Umkehrung dieses Prozesses vor. Bisher hatte dieser leblose Panzer die Vorherrschaft über das noch lebendige Licht. Nun hingegen darf dieses Licht, diese Lebensessenz selber, die betäubenden Anteile in sich selbst wieder mit neuer Lebendigkeit befruchten, sich einen Weg nach außen bahnen und sich mit anderen lieben Menschen, die es ihm gleich machen, wieder verbinden. So wird aus der illusionären Getrenntheit, die nicht auf Wahrheit beruht, der Neubeginn einer gesunden, stabilen und mitmenschlichen Gemeinschaft, die die ganze Erde trägt und nährt. Dieser Heilungsimpuls wird aus diesem Fünkchen Licht selbst kommen, denn seine ureigenste Natur ist ja das wahre Erkennen seiner selbst und dass dieses niemals getrennt war vom Selbst im Anderen. Diese Innenschau bahnt sich voller Vertrauen ihren Weg, dem Fluss des Lebens.